Hallo, ich bin wieder was Neues am Lernen. Ähm, ich habe diese Woche ein bisschen nachgeschaut, wie man denn in Go programmiert, insbesondere wie man einen HTTP-Server schreibt. Ähm, das ist also so einen leichten Webserver. Die bin ich bisher immer in Express am Schreiben, Express.js, also JavaScript, ähm, und damit auch sehr glücklich. Ähm, schaue jetzt allerdings auch noch mal, wie das ähm, funktioniert in Go, weil man Go halt zu einer Binary, einer Executable, also einem Programm letztendlich äh, kompilieren kann. Ohne dass auf dem Rechner, auf dem das hinterher ausgeführt wird, äh, noch Node.js, also ein weiterer Interpreter, installiert werden muss, kann man dann einfach die Binary, die einzelne Datei, da auf den Rechner schmeißen und hat dann vollständig funktionierenden Webserver. Die Idee finde ich super cool und erhoffe mir daraus vor allem, dass ich dann nicht ständig irgendwelche Wartungsarbeiten durchführen muss. Äh, bei ExpressJS ist das und Node.js vielleicht im Allgemeinen. Äh, das wirkt ein bisschen kurzlebig. Ähm Viele Sachen davon sind schon sehr stabil, aber man, man hat ständig das Gefühl, man muss äh, hinterher upgraden und neue B Abhängigkeiten, die man zu anderer Software hat, so Dependencies, dass man die aktuell halten muss. Und das erhoffe ich mir, dass das bei Go nicht der Fall ist ähm, oder allgemein bei kompilierten Sprachen. Äh, ich habe das heute in fünf kleine Kapitel unterteilt oder in fünf kleine Skripts, die alle mehr oder minder aufeinander aufbauen ähm, und immer ein wenig komplizierter werden, aber äh, noch sehr in den Anfängen drin bleiben. Was Großes kann man damit noch nicht bauen, aber äh, es zeigt, wie man hinterher größer werden kann. Ähm, das ist erstmal ein kleines Hello World, äh, dann ein das Fangen von Fehlern, äh, die auftauchen könnten, aber auch nur total Allgemeines äh, bisher. Äh, HTTP-Error-Paths, äh, also dass man ähm, so einen Pfad, äh, äh, also ja, in den ersten äh, werden wir gleich sehen, sind die Pfade, es ist noch auf jedem äh, HTTP-Pfad das, das Gleiche zu sehen. Äh, ab hier dann nicht mehr und als letztes ein kleines äh, Post-Put, das sind dann halt andere HTTP-Methods, äh, die ich dann entsprechend am Auslesen und anders am Verarbeiten bin. Ähm, ich würde direkt mal in den ersten Ordner hier reingehen, das ist Hello World. Das beschreibt am Anfang ähm, einfach nur der simpelste HTTP-Server, den man irgendwie haben kann. Hier haben wir ein Package-Main, so heißt die aktuelle, das aktuelle Skript hier. Also das gibt jetzt nichts irgendwie an, was man irgendwie importieren möchte, sondern was sagt hier, das ist das Skript, das heißt Main. Und dieses Skript-Main finden wir jetzt hier drunter. Import, da kommen dann die Abhängigkeiten rein. Es fmt, das ist fürs Formatieren von Strings. Also von Zeichenketten äh, und darunter der Network HTTP, also ein HTTP-Server. Äh, den müssen wir bei Go nicht selber schreiben, sondern der kommt da mitgeliefert. Das wäre auch Quatsch, den HTTP-Stack da selber äh, neu zu implementieren. Ähm, zumindest, wenn man eine Endanwendung schreiben möchte. Und dann haben wir hier die Funktion main. Ähm, die wird äh, schon selber aufgerufen. In Go. Und in dieser Funktion main finden wir jetzt http Händlefunk. Das beschreibt den ersten Händler. Und zwar hier für alle Pfade. Das heißt jetzt nicht nur der aktuelle Pfad, also nicht so Pfade, die da darunter sind. Ne? Also das würde auch slash hello fangen. Wir können es ja mal starten. Dann gibt er hier Hello World aus wenn da entsprechend die URL aufgerufen wird, schreibt das hier über printf in diesen Stream hinein, das ist der HTTP-Response-Writer, also letztendlich ein Stream, in den wir schreiben können und in den die Antwort reinkommt. Später, das wird aktuell noch nicht verwendet, schauen wir uns dann auch den Request an. Uh, aber aktuell schreiben wir nur eine Antwort. Egal, was kommt, ist immer die Antwort. Hello, world. Uh, Gehe da mal rein. 01, hello, world. Uh, go, build und dann Server. Package is not G root uh, Wieso wäre das? Ach so. Ah, da muss man aufpassen. Uh, wir wollen hier Server, build. Uh, go, Bild-Server.go. Äh, die Endung ist hierbei wichtig. Okay. Und dann können wir die Datei. Jetzt ist eine, eine neue Datei aus, äh, bei rumgekommen. Server hier. Ich mache es nochmal ein bisschen leserlicher. Ähm, genau, ist eine Executable. Die ist jetzt fast 6 Megabyte. Ähm, da ist der ganze HTTP-Server, das ganze Formatieren für die Strings und halt unsere Logik drin. Und das ist das gesamte Paket, was wir dann zum äh, ja, Rechner hinterher schicken, auf dem das ausgeführt werden soll. Äh, Server kann ich jetzt hier ausführen. Dann sagt der Server gestartet auf äh, 3000. Und ja, hier ist die Antwort. Hello World. Und wie schon beschrieben, wenn ich jetzt hier hello eingebe dann ist das gleiche da zu sehen ich gehe einfach wieder zurück ähm, ich mache jetzt hier noch mal ein zweites terminal auf und gehe in den zweiten catch error hier ist nämlich jetzt ähm, ach das müsste dann noch raus das kommt später ähm, hier ist nämlich jetzt äh, ein Log Fatal zu sehen und das umrandet de, das Kommando listen and Surf. Äh, das bedeutet, dass wir hier eine Log-Nachricht ausgeben, ein fataler Error. Wir können nicht mehr weitermachen, äh, wenn diese Funktion hier in der Klammer, die wir übergeben, äh, einen Error zurückgibt. Und wir haben ja noch den HTTP-Server hier auf 3000 laufen äh, von dem ersten Example. Ähm, und der verhindert jetzt, weil der schon auf den Port 3000 hört, verhindert der, dass wir noch eine Anwendung starten können, die auf den Port 3000 hört. Das wäre jetzt auch der Fall, hätte ich da den Port 80 angegeben. Der Port 80, der ist auf den meisten Systemen gesperrt, sodass der nur mit sudo rechten oder mit speziellen ja, rechten im betriebssystem äh, dass man den verwenden kann äh, auch hier wieder go, build a server. go das hat geklappt aber wenn wir jetzt den server aus, ähm, ausführen dann kriegen wir hier die nachricht listen tcp ähm, und an 3000 die adresse ist bereits in nutzung das ist das, was äh, hier das zweite Example äh, vor allem neu macht. Das, das, der andere Unterschied ist, wir hatten hier ähm, eine Funktion, die hier definiert war. Ähm, ich gehe nochmal zurück. Da ist die Funktion, hier wird eine Funktion definiert, die geht von hier bis hier. Da ist natürlich auch hier am Außenrand so eine eckige Klammer, also so eine geschweifte Klammer, um das zu öffnen. Und die ist eigentlich der zweite Parameter für Händelfunk. Die Händlerfunktion, die das verarbeitet, die bekommt hier den Parameter, also die Funktion direkt als Parameter. Die, die bekommt sie auch hier direkt als Parameter, aber wir... Wir definieren diesen Händler woanders, nämlich hier unten. Das, damit könnten wir ihn jetzt nochmal wieder neu irgendwo anders verwenden äh, oder Unit-Tests für Schreiben. Ähm, also für große Projekte ist vermutlich diese Schreibweise hier schöner. Für, für kleine Sachen ähm, wäre die erste genauso gut. Das sind die zwei Unterschiede zum Zweiten. Sobald wir hier den Server von der ähm, ersten ähm, schließen, wo finde ich denn jetzt das Terminal? Ach, hier ist es. So, dann schließe ich mal das Terminal ähm, und gehe jetzt in den 02 und führe hier nochmal den Server aus und der funktioniert jetzt, äh, weil der Server-Port ähm, 3000 wieder frei ist. Ähm, die Nachricht ändert sich trotzdem nicht, weil wir die Nachricht nicht geändert haben in der zweiten. Also hier ist zwar ein New Line dazu gekommen, ein Zeilenumbruch am Ende, den können wir aber kaum ernsthaft sehen. Über zu 3. In 3 habe ich dann tatsächlich eine andere Route hinzugefügt, also einen anderen Pfad. Da gehe ich jetzt auch direkt mal rüber. CD 0003 HTTP Error und ich mache es mir mal einfach und starte das jetzt im gleichen Befehls-Server. Ach, hier ist. Ah, ich habe die Funktion gleich genannt. Ja, das, das hier ist der Error-Händler, das ist nicht der Hello-Händler. Gut. Aber wenn es funktioniert, dann startet er direkt den Server. Das ist der Fall. Ja, hier ist immer noch Hello World. Ähm, hello. Hello. Äh, auch auf anderen Pfaden. Aber jetzt gibt es den Pfad 404. Und hier wird jetzt ein Fehler ausgegeben. Der 404 not found. Ähm, den könnte man eigentlich äh, hier für alle anderen Pfade angeben, ne? so alle Pfade, die wir nicht definiert haben, 404 haben wir nicht gefunden, gibt's nicht, ähm, so wird man das eigentlich machen, ich wollte hier einmal explizit austesten, geht das, kann ich damit andere ähm, Pfade definieren, kann ich die auch später noch definieren, weil jetzt ist ja hier der schon, der eigentlich alles fangen sollte, und der hier, der erst später, die Händlerfunktion, die später erst aufgerufen wird, vermeidlich Aber nein, ähm, auch hier kann ich den Händler, ähm, also wird der Händler 404 gefangen. Ähm, und wenn wir hier aufs, auf den Netzwerkmanager Network gehen, ähm, dann sehen wir auch, der hat einen Status 404. Und den bekommt er, indem ich hier HTTP-Error äh, wieder den... Den Writer, also diesen Response Writer nehme äh, und den in, in den diesen HTTP-Error reinschreibe, dann kann ich hier noch eine Nachricht übergeben, die jetzt hier im Browser entsprechend als Text ausgegeben wird. Und dann hier der dritte Parameter, der ist dann wohl der wichtigste, äh, um diesen äh, Fehlercode entsprechend äh, hinzubekommen. Das scheinen auch alles benannte Variablen zu sein, da habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wo ich das nachschauen kann, aber im HTTP-Paket ähm, scheinen äh, diese Nummern alle vordefiniert zu sein, als als ein Inam oder als, als Wert, äh, wie auch immer das äh, implementiert ist um dem Ganzen einen sprechenderen Namen zu geben. Äh, das war es auch schon für die Nummer 3 und dann gehen wir gleich weiter zur Nummer 4. Das sind nämlich jetzt die Pfade. Da habe ich genau das implementiert, was ich hier gerade sagte. Alle Pfade, die nicht der root sind, auf denen gibt es jetzt 404 und nur auf diesem Root-Pfad gibt es dann Hello World. Das kann man sich hier sicherlich auch schon gut vorstellen, wie das funktionieren wird. Der 404 Pfad, der ist immer noch ein 404. Der Hello Pfad, der ist jetzt auch ein 404. Und nur der hier gibt mir jetzt Hello World. Also äh, im Browser wird das nicht angezeigt, aber Webserver bekommen immer diesen, ähm, diesen Slash als Pfad. Der fängt immer mit Slash an. Ja, und dann zum Letzten, Post und Put. Äh, an dem Put bin ich ehrlich gesagt noch dran. An dem Post, das funktioniert schon. Ich würde das Put jetzt erstmal ähm, ausklammern. Das habe ich noch nicht fertig, da das steht schon was. Äh, vermutlich, ich bin es mal am löschen äh, und, und füge es später wieder ein. Ähm... Dann brauche ich auch das hier noch alles gar nicht. Und den hier auch nicht. Und dann sieht das Ganze schon wieder ein bisschen mehr wie vorher aus. Ähm, wir haben immer noch nur einen Händler. Äh, das mit dem 404 ist geblieben. Äh, nur der, der Hauptpfad bringt was. Äh, neu ist hier oben eine Variable. Und die ist ein Integer, also eine Ganzzahl äh, ohne Kommastellen. Uh, und startet bei 0 und die habe ich uh, trees genannt also bäume uh, und die ausgabe die ist hier du hast prozent kleines d bäume und dann uh, die variable hier als dritten parameter in das uh, printf Wer C als Sprache schon kennt oder allgemein so ein paar Python, ich glaube, die haben das fast alle drin. Das ist ein formatiertes Print, also eine formatierte Zeichenkette. Und hier, das das kann man sich sicherlich denken, das steht als Platzhalter für eine Digit, also eine Zahl, passt hier nicht ganz, weil Digit ja eigentlich nur eine Ziffer wäre, aber es steht für eine Zahl. Und dann hier Bäume, die, die Zahl wird hier eingefügt. Ich starte das Ganze mal. Ja, das hat geklappt. Und dann steht hier, du hast null Bäume. Ne? Null, weil wir es am Anfang definiert haben. Ähm, dann habe ich hier aber reingebaut, äh, wenn der Pfad mit Post ausgeführt wird, dann, gibt's, äh, dann wird Bäume plus plus gerechnet. Ich mache hier nochmal das Return raus. Ich habe hier schon mal vorbereitet, in dem Terminal äh, die Abfrage, einen Post dahin zu senden. Und wenn ich jetzt wieder in den Webbrowser gehe, dann ist er ein Baum. Äh, hier, also hier müsste man jetzt noch das S entfernen. So weit bin ich noch nicht. Das muss ich jetzt alles noch in den folgenden Tagen lernen. Auch das würde man jetzt hier tatsächlich einen Put hinsenden, dann wäre das wie ein Get-Befehl. All solche Sachen müsste man eigentlich jetzt hier Stück für Stück rausfiltern und richtig sehen, dass die Method zum Beispiel nur Get ist, wenn man die Nachricht ausgibt. Aber wenn wir es hier noch ein paar Mal ausführen dann steigt die Baumannzahl entsprechend. Die Variable wird noch nirgendwo gespeichert. Hier gibt es noch so viel, was man äh, an diesem HTTP-Server lernen kann. Äh, ich möchte lernen, wie ich JSON äh, als Datenformat ausgebe, wie ich JSON einlese, äh, wie ich mit dem Dateisystem umgehe. All das äh, brauche ich letztendlich, um, einen, um eine wertvolle Anwendung zu schreiben, die auch tatsächlich irgendwelche Probleme löst. Aber für, für den Start, erste Woche Go, äh, finde ich das hier schon ziemlich cool, dass man so, da hier, ja, hier, hier hinterher, ne, man, man hat seine, kann es nochmal wieder ausführen, man hat hier seine Executable, kann die auf jeden Rechner verschieben, auf jeden, auf dem Linux läuft, und hat damit einen HTTP-Server, der jetzt genau diese Aufgabe macht, die man vorher definiert hat. Und de dieses Programm, das wird vermutlich noch in zehn Jahren laufen, wenn sich an der, Inf also wenn sich an der Struktur von Linux nicht grundsätzlich was ändert. Wohingegen nicht das bei einem Express-JS-Server nicht erwarten würde, weil sich da vermutlich zu viel ändert oder zu viele auch Fehler ähm, gefunden werden, die, die einfach schwierig sind äh, einzuschätzen, äh, ob, man, ob man die jetzt äh, beheben muss oder nicht. Ist, was gerade so ein Problem ist, wenn man äh, Abhängigkeiten aus NPM äh, der Paketverwaltung für JavaScript äh, installiert. Ja, das war's. Ich hoffe, es konnte helfen. Ich bin sehr begeistert und mache hier auf jeden Fall weiter und implementiere jetzt hoffentlich den Put-Befehl noch. Bis dann.